Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei YouTube, meine Lieben. Wir schauen uns erstmal an, was der Bitcoin so getrieben hat, dann gucken wir mal, wo Crow gelandet ist und dann gebe ich euch so meine persönliche, ja, meine persönliche Meinung, wo das Ganze in den nächsten Monaten enden wird. Als allererstes schauen wir uns mal an, dass wir, äh, was wir im letzten Video besprochen hatten und zwar habe ich mit euch über diese Trendlinie gesprochen. Ihr wisst, ich bin kein Fan von Trendlinien, weil ich der Meinung bin, dass diese nur so lange halten, wie die Market Maker ähm, uns glauben lassen wollen, dass es Trendlinien sind. Allerdings ist diese Trendlinie hier gebrochen. Wir hatten einen Close unter dieser Trendlinie und ähm, das ist für mich schon das erste Zeichen dafür, dass wir mit mehr Downside rechnen können ich blende euch mal kurz etwas ein und zwar sind das diese kanäle hier die ich mal so eingezeichnet hatte wir haben hier den ersten kanal gebrochen haben hier einen weiteren kanal der sich bilden könnte das heißt wir könnten hier einen widerstand sehen und dann nach oben laufen möglich ist es wenn das passiert und wir hier so eine seitwärtsbewegung sehen nach oben und es dann nach unten ausbricht dann ist es natürlich komplett zappenduster aber bis jetzt äh, glaube ich eher daran, dass wir in einem nach unten durchrasseln auf die 20.000 ähm, Wie das Ganze dann aussehen könnte, ähm, schauen wir uns an, wenn wir mal einen Daily hier reinwechseln. Ähm, wir haben mehrere Möglichkeiten. Ja, ich habe gestern einen Call darüber gesprochen gehabt von der Academy und ähm, in diesem Call habe ich gesagt, wir haben die Möglichkeit, dass wir hier eine 5, 3, 5 sehen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, dass wir hier eine 3, 3, 5 sehen, je nachdem, wie man das hier werten möchte. Ich habe einige andere Analysten gesehen, die hier raus eine 5 gemacht haben und hier raus eine 3. Ich habe mich selbst dabei erwischt, hier raus eine 3 zu machen und daraus eine 3 und jetzt hier eine 5 zu sehen. Ähm, aber das ist noch ein bisschen früh dafür, aber trotzdem gehen wir darauf ein, wie das Ganze aussehen könnte. Wäre das so, hätten wir hier möglicherweise eine 1, 2, dann würde eine 3 folgen, dann käme eine 4 und dann käme eine 5 und dann wären wir irgendwann hier unten. Ja, das wäre so der worst case, den wir ähm, im Falle einer immer noch eines immer noch bullischen Bitcoin-Preises sehen könnten. Ja? Das Ganze würde dann praktisch aber ein bisschen anders aussehen. Also, wir würden dann wahrscheinlich hier eine ähm, Leading Diagonale bilden, dass wir halt eben auch die 1 brechen dürfen. Ja, ist weit weithin noch, äh, aber das sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Nächste Möglichkeit ist, dass wir hier eine A, B, C sehen, die dann praktisch bis meinetwegen hierhin geht, also so 22 20.000, ja, und dann von dort aus nach oben. Ähm, katapultiert wird äh, zur ja, 150.000er Marke vielleicht auch ein bisschen weniger ähm, das wäre so der nächste ähm, Blickwinkel den ich so auf dem großen Chart habe jetzt gehen wir mal in einen 4-Stunden-Chart rein und ich denke ähm, dort sind dann so die interessanteren Points ja, so, jetzt lädt er alles klar ähm. ich bin mal kurz hier aus muss hier auch obwohl die da könnten eigentlich dran lassen. die lassen wir an so. also wir haben hier dieses low ich muss sogar ein kleines stückchen runter machen so wir haben hier dieses low und dieses low wenn dieses low fällt dann kann ich mir vorstellen dass wir das sehen was wir immer sehen nämlich dass wir hier eine fertige welle gesehen haben in dem Sinne wäre es dann falsch gecountet von mir gewesen, wir hätten dann hier eine 1, eine 2, eine 3, eine 4, eine 5 und hätten dann praktisch ein swing failer pattern das wir wahrscheinlich sehen werden. Das heißt, die Stop-Loss-Ordern, die hier alle getriggert werden, werden ausgelöst und dann geht es nach oben wieder bis in den Bereich hier meinetwegen und dann erst weiter nach unten. Ja? Sowas kann ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen aus dem Grund, weil ähm, wir haben bis jetzt hier noch keine großartige Diamond Pocket ähm, Korrektur gesehen und hier sieht man es, wir wären hier genau im Diamond Pocket, würden das wieder durchschießen minimal und dann nach unten abwandern, das wäre so dieses typische Verhalten, was wir von den Market Makern kennen. Ihr dürft euch da auf keinen Fall irgendwie von irgendwelchen Gesprächen, Bitcoin 100.000 äh, dieses Jahr noch oder 300.000 bis Ende des Jahres, das ist alles Bullshit, also da dürft ihr nichts drauf geben, dass das ist Schwachsinn und ähm, ich hoffe, dass ihr da auf jeden Fall schlauer seid als äh, 90 der Leute, die einfach nur äh, das tun, was irgendwelche Influencer ihnen raten. Ja, ähm, ich lösche das hier mal wieder raus. Dann gehen wir mal hin und schauen uns an, was der gute Wave Reader sagt. Ähm, dafür öffne ich auch mal kurz hier den ähm, Discord -Chart, äh, Chat, um euch kurz zu zeigen dass ich hier kein Blödsinn rede. Wir haben klar. wir haben hier einen Umbruch hier gehabt, in einen bullischen Trend. Ja, Und ich habe nach diesem bullischen Trend habe ich gesagt, daran sollte man jetzt nicht glauben, aus dem Grund, weil die Confluence Box, also diese Box hier, immer noch bearish war. Das heißt also, diese Long Position hier hätte ich erst eröffnet, wenn wir hier eine neue Confluence Box gesehen hätten, die bullish gewesen ist. Allerdings ist diese nicht bullish gewesen, sondern bearish und das bedeutet, wir haben eine bearish Confluence Box, einen bearishen Trend, 89% Setup Short. Ja, gehen wir mal, mal kurz rein, ich blende mal hier mal kurz Aber hier könnt ihr mal gucken, also wir haben über 100 Leute hier in der Academy mal so um zu zeigen wie viele leute aktiv sind also wir haben hier bullischen trendwechsel Wechsel 4 stunden äh, Timeframe. bitte auf die conference box achten also cb achten ja das war hier und ähm, kein 89 prozent setup weil die cb nach wie vor bearish ist ja so dann habe ich euch hier ähm, vorher einmal kurz gezeigt gehabt dort wird der kurs landen dort wird der kurs drehen dann ist passiert Folgendes, der Kurs ist gedreht. Wir hatten weiter vor, hatten wir auch ähm, noch darüber gesprochen, wo dieser Bereich sein wird, in dem wir reinlaufen werden. Ähm, ich glaube, das war hier. Genau. Also, da. Ich war von diesem Kästchen hier ausgegangen, hat aber dann hier diese ABC entdeckt und bin dann davon ausgegangen, dass wir in dem Bereich hier reinkommen, was dann auch letztendlich gepasst hat. So. Sorry. An sich ist hier alles nach wie vor bearish gestimmt, ja. Also dieser Trendwechsel hier, habt ihr gesehen, habe ich gesagt, ist kein Trendwechsel. Also wenn man sich mit dem Rave Reader auseinandersetzt, dann wird man auf jeden Fall verstehen, wie das Ganze funktioniert, wie man das Ganze zu handhaben hat. Es ist wirklich kein Hexenwerk ähm, und damit hat man auf jeden Fall einen Vorteil, jedem da draußen, der äh, gegenüber der, den Rave Reader nicht hat. Ja? Ähm, die Confluence Box ist nach wie vor bearish, der Trend ist, bearish bedeutet, Short bleiben, ja. Natürlich kann es passieren, dass wir hier eine Gegenbewegung sehen und das ist ja das, was ich auch gesagt habe, dass wir hier eine mögliche ähm, Korrekturbewegung sehen werden. Da kann natürlich auch wieder passieren, dass ein Long getriggert wird, ja, ein Long-Signal getriggert wird, aber dann kommt es wiederum darauf an, sehen wir jetzt beispielsweise die Bewegung von hier aus nach dort, ja. Und von dort aus würde dann praktisch ein bullischer Trend aktiviert, dann wissen wir, okay, Confluence Box ist bearish, Trend ist bullish, entweder No Trade oder Short Trade offen lassen und Gegenbewegung abwarten, bis wohin die geht. Und wenn die Gegenbewegung unter die Level bricht, ähm, die, sage ich jetzt mal, äh, das Diamond Pocket äh, zum Beispiel unterstützen, dann wäre es auf jeden Fall schon mal ein guter äh, Zug gewesen, den Trade hier nicht zu schließen. Dann kann man immer noch sagen, okay, Stop Loss setze ich hier oben übers das High drüber, und dann ähm, lasse ich mir das Ganze gefallen. Aber wie gesagt, wir sind alle ziemlich lang schon short und äh, ich glaube auch nicht dran, dass irgendjemand da seine Long-Position, ähm, also seine Long-Short-Position ähm, geschlossen hat. So so viel zum Thema Bitcoin. Dann gehen wir einmal kurz hin und schauen uns noch Crow an, weil wir darüber auch gesprochen hatten. Ähm, Spielchen ist hier bei Crow ebenfalls der Fall. Ja, hier gab es auch diesen Trendbruch, war ebenfalls eine Bearish Confluence Box und dann ging es weiter nach unten. Ihr seht, wir haben hier wieder eine Confluence Box gehabt, die Bearish war und was ist bei dem passiert? Es geht wieder nach unten. Ja, also es ist ein ganz, ganz, ganz, ganz einfaches und simples Spiel. Ist der Trend Bearish und die Confluence Box Bearish, dann hat man ein Setup, welches man handeln kann und dann sollte man sich auf jeden Fall short, ähm, ja, sage ich jetzt mal, umschauen um dort seine Position langsam aufzubauen. Ich bin ein Fan davon, immer die Position bis zur Confluence-Box aufzubauen und dann halt eben abzuwarten, wie das Ganze weitergeht. Manchmal passiert es dann so, dass wir die Confluence-Box hier oben haben, der Kurs kommt dann so entgegen und dann ist halt eben die Waveline hier in der Mitte ist dann so der Anlaufpunkt, den ich mir so äh, als äh, Einstiegsmöglichkeiten nehme. Das heißt also, die komplette untere Wolke bis zur Waveline ist dann so mein Entry-Point ähm, und von dort aus kann man dann Shorts eröffnen. Ich hoffe, dass das Video euch geholfen hat. Ich hoffe, dass keiner von euch irgendwie da auf die Market Maker reinfällt oder irgendwelche YouTube-Affen, die irgendwas erzählen, von wegen, dass wir in drei Monaten bei 100.000 sind. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Liked das Video, kommentiert das Video und vor allem Dingen teilt das Video. Wenn ihr Interesse habt an der Academy, lasst es uns gerne wissen. In der Beschreibung unten ist alles verlinkt. Und ähm, ich würde einfach sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Euer Krypto Sagi von der Bullwurst Bear Academy. Macht's gut. Ciao.